In der heutigen Folge meiner Discord-Tutorial-Reihe geht es mal um Bots. Was sind Bots, was können sie und wie bekommen wir sie auf unseren Server? Wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, dann würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung freuen und abonniert auch gerne meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Plus joint natürlich auch gerne meinem Discord-Server, wo ihr euch Tipps und Tricks für euren Server abgucken könnt. Ich würde sagen, let's go! Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meiner Discord-Tutorial-Reihe. Und heute geht es mal um Bots. Was sind Bots? Das ist die erste Frage, die wir klären müssen. Und zwar, ein Bot ist eigentlich... Ein normales Nutzerprofil, wie jetzt hier von mir von, oder von Enno. Diese Bots können auch alles, was wir können. Also sie können Nachrichten schreiben, sie können Kanäle verwalten, sie können in Sprachchannel joinen. Aber der große Unterschied ist, dass sie Software-gesteuert ist. Das heißt, da sitzt kein Mensch, sondern der Computer hat, ist vorher einprogrammiert und kann so bestimmen, was der Bot machen soll. Ganz, äh, ganz kurze Info zu den Bots. Bots werden hier immer mit diesem Tag hier versehen. Ich habe jetzt hier einfach schon mal einen Testbot. Der stellt der aber gar nichts macht, der ist auch offline. Die haben hier immer diesen Tag, deswegen ist das Ganze auch legal auf Discord. Ich habe hier auf meinem Server auch sehr, sehr viele Bots für unterschiedliche Zwecke. Es gibt einmal die verifizierten Bots, die haben hier so einen Haken. Und dann gibt es eben die Bots, die wir selber erstellt haben oder so, oder die noch nicht so bekannt sind. Die sind noch nicht verifiziert, das ist aber gar kein Risiko oder so. Die funktionieren meistens trotzdem einwandfrei. So, und jetzt möchte ich euch erstmal erklären, wie ihr überhaupt einen Bot auf euren Server bekommt und was es überhaupt für Bot gibt und so. Ich würde sagen, let's go. Um einen Bot zu kriegen, müssen wir natürlich erstmal ins Internet gehen, denn ein Bot kann natürlich nicht selbstständig auf einen Server joinen, sondern wir müssen ihn einladen. Deswegen öffnen wir hier einfach mal einen neuen Tab und gehen zum Beispiel auf Google und geben jetzt hier einfach mal ein Discord- Bots. Dann können wir zum Beispiel hier auf diese Seite top.gg gehen. Das ist wirklich eine sehr, sehr nice Seite, wo es sehr, sehr viele Bots zu entdecken gibt. Hier kriegen wir schon ganz viele Bots aufgezählt. Zum Beispiel hier der Pro-Bot oder der Dank mima oder hier Epic RPG oder so. Da gibt es wirklich sehr, sehr viel zur Auswahl. Und den ersten Bot, den ich euch heute zeigen möchte, ist ein musik Denn ein Musikbot kann hier zum Beispiel in einen Sprachkanal joinen und dort Musik abspielen. Das ist etwas sehr, sehr Cooles. Und ich empfehle euch bei den vielen Musikbots hier zu zum Beispiel einfach mal den Hydra. Hier sehen wir schon, hier ist der Hydra-Bot. Dann klicken wir jetzt einfach mal drauf. Und jetzt gibt es hier einen Button Bot einladen. Hier sehen wir noch, auf wie vielen Servern der ist. Wir gehen jetzt einfach mal auf Bot einladen. Und dann öffnet sich diese Seite hier, wo ihr euch erstmal mit eurem Discord-Account einloggen müsst. Oh, dieses dumme 2 fl So, wenn wir das getan haben, dann sehen wir hier schon, dieser Hydra-Bot möchte auf unseren Account zugreifen. Hier sehen wir noch was, was wir ihm erlauben müssen. Das ist eigentlich alles völlig okay. Oder was der Bot kann. So, da müssen wir natürlich noch auswählen, auf welchen Server wir ihn haben wollen. Ich nehme jetzt hier natürlich unseren Crafting Crew Server. Ganz wichtig, hier werden dann nur Server angezeigt, auf denen wir auch Administratorberechtigungen haben. Deswegen guckt euch lieber mal die letzte Folge an, die ich euch jetzt hier oben rechts nochmal verlinke. Dann seht ihr nämlich, was die Administratorberechtigung ist und erfahrt generell etwas zu rechten und rollen. So, wenn wir den Server ausgewählt haben, gehe ich einfach auf Weiter. Dann müssen wir noch bestätigen, dass der Bot folgende Rechte bekommt. Wenn ihr da was wegmacht, dann ist das meistens nicht mehr so gut, dann funktioniert er nicht mehr richtig. Deswegen lasst einfach alles so, wie es ist. Und dann gehen wir hier auf Autorisieren, bestätigen noch, dass wir ein Mensch sind. Und jetzt ist das Ganze autorisiert. Wir können diesen Tab hier wieder schließen, gehen mal in unseren Discord und sehen schon, jetzt ist der Hydra-Bot hier. Jetzt können wir auch gleich mal eine neue Rolle erstellen. Das ist dann die Bot-Rolle. Ja, machen wir hier mal schön grau und ziehen wir hier einfach mal hin. Achso, unten und wir müssen natürlich das hier wieder anmachen, logisch. Und dann können wir dem Hydra-Bot diese Rolle jetzt einfach mal geben und dann wird er hier schon als Bot gruppiert. Okay, jetzt gehen wir mal hier in unseren schönen Command-Channel, denn den haben, den, den haben wir ja erstellt, um die Bots zu steuern. Es ist nämlich bei Bots so, dass jeder Bot einen sogenannten Prefix hat. Der Prefix ist das, was vor jedem Command steht. In Minecraft ist es zum Beispiel der Slash-Prefix bei den Minecraft-Commands oder bei diesem Bot hier, das kann auch ein Bindestrich, das kann ein Ausrufezeichen, Fragezeichen sein. Und beim Hydra-Bot ist es der Punkt, der Prefix. Und jetzt sehen wir hier schon auch im Status von MidRabot, hört Punkt Help zu. Das bedeutet, wir können jetzt hier einfach mal Punkt Help eingeben und bekommen ja eine ganze Liste der Commands, die wir benutzen können. Zum Beispiel können wir jetzt hier einfach mal einen neuen Kanal erstellen, den nehmen wir einfach mal. Und den, in den joinen wir jetzt einfach mal rein. Und jetzt können wir einfach mal zum Beispiel einen Command verwenden. Hier DJ-Commands können wir zum Beispiel. Punkt Play eingeben und dann unseren Songnamen. Der wird das dann einfach aus YouTube raus streamen. Zum Beispiel können wir da jetzt einfach mal... Und jetzt hören wir schon, der Bot ist in unseren Sprachkanal gejoint und spielt jetzt hier Musik ab. Boah, Alter, ist das nervig, Junge. In der Tat. Wenn wir dann nicht mehr wollen, dass wir das ganze Spiel können, wir auch einfach... Geben und dann... Perfekt, und jetzt hat er aufgehört zu spielen. Wir können auch machen, dass er zum Beispiel was in die Warteschlange setzt. Da können wir jetzt zum Beispiel. Dafür müssen wir einfach, wenn schon ein Song läuft, einfach nochmal Play und dann das, dann wird das automatisch in die Warteschlange gesetzt. Mit Clear können wir dann die Warteschlange zum Beispiel clearen. Mit leave machen wir dann, dass das im Sprachkanal geht, wobei wir hier auch einfach Rechtsklick Verbindung Trennen theoretisch machen können. Ganz wichtig, nicht kicken, sonst wird er ja vom Server gekickt. Hier haben wir noch ein paar Premium-Commands, Premium zum Beispiel, dass der 24-7 im Sprachkanal bleibt und dort random Musik. Musik abspielt, da habt ihr wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, könnt ihr ein paar Sachen ausprobieren und ist einfach cool, in dem Sprachkanal ein bisschen Mucke zu hören. Ich würde sagen, wir springen direkt zum nächsten Bot. So, der nächste Bot ist der Dank Mima. Der hat sogar eine eigene Website, da könnt ihr einfach hier Dankmima.lol eingeben. Dann geht ihr hier auch auf Invite Now und kommt dann hier wieder auf diese klassische Seite, wo ihr euch vielleicht erstmal mit eurem Discord-Account anmelden müsst. Wählen wir hier wieder unseren Server aus, weiter geben ihm hier wieder alle unsere seine Rechte, autorisieren. Ich bin ein Mensch. Und jetzt sehen wir schon, der Denkmima ist auf unserem Server. Der kriegt natürlich auch wieder direkt die Botrolle. Und was kann der Denkmima? Der Denkmima ist ein, eigentlich ein Fun-Bot. Der hat als Prefix, also es gibt auch Slash-Commands, für ihn, wir sehen hier schon. Wir haben hier zum Beispiel Slash-Help, aber das ist jetzt nicht so wichtig, weil ihr habt auf der Website, die könnt ihr zum Beispiel einfach mal äh, Denkmima.loj commands eingeben. Und da finden wir hier auch eine ganze Liste. Wir können aber auch beim Denken immer einfach so kleine Sachen machen, wie zum Beispiel Please und dann Animals. Wir können jetzt hier einfach mal slash Help eingeben. Diese Interaktion ist schwer geschlagen. Okay, der Denkmeme scheint gerade nicht zu funktionieren. Aber es gibt solche Sachen, wie zum Beispiel Please Cute. Da könnt ihr süße Tiere sehen. Ihr könnt auch Please Meme eingeben. Dann zeigt ihr euch ein random Meme. Ihr könnt... Ah, jetzt, jetzt funktioniert. Jetzt hat er, zeigt er uns hier irgendwelche random Memes. Manchmal sind die lustig, manchmal nicht. Wir können jetzt hier so Sachen machen, wie zum Beispiel Please Denk. Und dann den Namen. Ich mache jetzt einfach mal mich selbst. Und dann <lacht> passiert das hier. Der denk bietet wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also ihr habt hier viele Sachen. Zum Beispiel auch Slash Hack kann ich jetzt einfach mal... Äh, mich hacken Ja okay das funktioniert gerade auch nicht Also irgendwie ist der Bot gerade ein bisschen broken Da müsst ihr das einfach mal ausprobieren Ob das bei euch geht Das war jetzt ein Fun Bot Aber jetzt möchte ich euch mal ein Bot zeigen Mit dem ihr euren Server wirklich ein bisschen personalisieren könnt Und ihn schöner machen könnt und zwar ist das der Server-Stats-Bot. Den finden wir hier auch einfach wieder, indem wir hier Server-Stats eingeben. Gehen dann hier auf dieses erste Ergebnis. So, ich habe jetzt die ganzen Tabs hier oben einfach mal geschlossen, weil es wirklich abnormal geleckt hat irgendwie. Wir klicken hier einfach auf das erste Ergebnis. Gehen dann hier wieder auf Bot einladen für den Server-Stats-Bot. Und machen einfach genau dasselbe, was wir jetzt bei allen Bots gemacht haben. Dem Server-Stats-Bot geben wir natürlich auch direkt wieder die Bot-Rolle. Und jetzt können wir hier... Der Prefix vom Server-Stats-Bot ist nämlich... S -slash. Da können wir jetzt s-help einfach mal eingeben und kriegen hier eine Liste der Commands. Und den Command, den wir jetzt haben wollen, ist s-setup. Und dann müssen wir jetzt natürlich hier noch angeben, was der... Ihr werdet gleich sehen, was ich mit Server-Stats meine. Wir machen jetzt hier einfach mal voice. Und jetzt generieren sich hier Server-Stats in, in bestimmten Sprachkanälen. Wie viele Member wir aktuell auf dem Server haben, wie viele Bots. Da gibt es noch mehr. Also ich glaube, da gibt es noch mehrere einzelne Sachen. Ich würde euch einfach nur empfehlen, also das, das, mit Bots sind jetzt sechs Member und normalerweise sind es nur zwei Member. Ich würde euch empfehlen, eigentlich nur das da zu lassen. Den Rest können wir einfach löschen. Und ganz wichtig, wenn wir diesen Kanal verschönern wollen, zum Beispiel aus Members, einfach mal hier so, keine Ahnung, mit... Glieder machen wollen, dürfen wir nur alles vor dem Doppelpunkt verändern. Alles, was hinter dem Doppelpunkt ist, wird eh immer aktualisiert. Das heißt, wir können hier vor dem Doppelpunkt alles verändern, wie wir wollen. Danach wird es eh nicht mehr klappen. So, und dann zeige ich euch jetzt heute noch den letzten Bot für heute. Und zwar ist das der Auto-Delete-Bot. Diesen Auto-Delete-Bot findet ihr über den Link in der Videobeschreibung, weil ich jetzt nicht mehr weiß, was das für eine Website war. Hier machen wir natürlich, wählen wir hier wieder unseren Server aus, ganz klar, weiter, autorisieren und so weiter. Kennt ihr ja alles schon. Und jetzt kommt diese Seite hier und hier wird schon angezeigt, was wir machen müssen. Zum Beispiel müssen wir einfach eingeben: Add Auto-Delete Setup. Also wir müssen den Auto-Delete-Bot pingen. Hier ist er jetzt schon da. Wir geben ihm natürlich wieder die Botrolle. Aber dieses. Setup müssen wir gleich machen. Wir geben einfach ein, wo wir, also in dem Channel, wo wir Auto-Delete aktivieren wollen. Also, falls ihr wisst, was nicht wisst, was Auto-Delete ist, das bedeutet, dass nach einer bestimmten Zeit einfach hier alle Nachrichten gelöscht werden, damit es zum Beispiel ein Cleaner-Kanal ist. Wir machen das jetzt hier mal in, keine Ahnung, im Trash-Chat. Da ist es ja wirklich unwichtig, da wird ja eh nur Müll reingeschrieben. Hier gehen wir einfach ein Add, Auto-Delete und müssen dann hier diesen Auto-Delete-Bot pingen Und dann Set Duration. Doppelpunkt und dann die Zahl, wie viele Sekunden oder Minuten oder Stunden, was weiß ich, es gelöscht werden soll. Ich mache jetzt einfach mal nach, keine Ahnung, einer Minute. Und jetzt wurde Auto-Delete hier aktiviert. Und nach einer Minute wird jetzt hier alles gelöscht. Wir können ja jetzt hier einfach mal ein bisschen warten. Und wir sehen schon, die ersten Nachrichten wurden hier gelöscht. Also ein paar Emojis sind jetzt schon verschwunden. Hier sind die nächsten gelöscht worden. Also der Deletet hier wirklich, wenn wir jetzt hier mal eine Testnachricht senden. Die würde auch nach einer Minute gelöscht werden. Das geht eigentlich relativ schnell. Und der Bot funktioniert wirklich und geht auch eigentlich nie offline. Der ist eigentlich sehr, sehr gut. So, das war's von dem heutigen Video. In der nächsten Folge werden wir uns dann mit einem bestimmten, sehr, sehr umfangreichen Bot beschäftigen der eine ganze Reihe an Features bietet. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir wie immer mit einer positiven Bewertung und einem kostenlosen Abo für meinen Kanal. Plus, joint doch auch gern meinen Discord-Server, wo ich euch Tipps und Tricks abgucken könnt für euren Server. Ich verabschiede mich. Ciao!